Ich höre ein leises Rauschen, ich sehe einen Pinsel, ich höre eine Taube, ich höre eine Fliege, ich strecke mich, ich sehe eine Tasche, ich schneide ein Blatt, ich höre ein Auto. Sehe durch meinen Rahmen den Hausmeister hart arbeiten, Elefanten dabei trampeln, höre Vögel singen und mit der Rumpelstilzchen reden. Sehe ihm ums Feuer hüpfen und sich das Lohn fürs Häuschen holen. Ich schaue und ich sehe, dass es niemand verdient hat, dass er ausgelacht wird. Ich schaue und ich sehe einen glücklichen Feuerwehrmann da sein und wiedergefunden hat. Ich sehe ein Haus, da steht ein Reh am Fenster im vierten Stock. Es hat eine Glocke, damit läutet es zu Mittag und Abendbrot und Frühstück. Ich sehe einen Baum, ich sehe ein Haus, ich höre Gezwitscher von einem Vögel, ich höre Stimmen, ich höre Schritte. Ich schaue und ich sehe eine glückliche Feuerwehrstation. Ich schaue und ich sehe, dass jeder gleich behandelt werden soll. Ich schaue und ich sehe, dass jeder so ist, wie er ist. Ich sehe eine Flasche, ich sehe einen Teller, ich fühle Freude. Ich sehe bunte Bilder, ich höre quietschen. Ich haue und sehe mich glücklich. Durch den Rahmen sieht ihr Nara, Nara sagt. Ich schaue und ich sehe Freunde. Und danke.